Ich wurde 1937 geboren und äh, ich weiß nicht, wann das war, aber ich lebte als kleines Kind in Riel. Dann wurden wir irgendwann, wurden wir ausgebombt und zogen nach Pol. Das war eine kleine Bude oder was das war und ein Bahndamm, der so übereinander lief, also von Zügen, sich kreuzte. Und dann wurde irgendwie vor 1942 oder was, wurde der Bahndamm bombardiert und wir standen mit dem Bude mittendrin. Also der ganze Bahndamm, diese Kreuzung wurde bombardiert. Und äh, mein Vater war ja Rondwohner. Wir schmiss uns dann über den, Zaun, über den Zaun, von zwei Meter. Meine Mutter war steil viel breit und hat später gesagt, ich weiß nicht, wie ich da drüber gekommen bin, irgendwie. Und da sind wir natürlich äh, an den Leichtapel gezogen. Am Rhein, das war bestimmt eine, eine Wohnung von die war so groß und Wohnzimmer, das war bestimmt irgendwie, sage ich jetzt mal, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber Stimme von Juden, die man ausgewiesen hat oder so. Und dieses Haus wurde auch dann bombardiert. Und wir waren die Gott sei Dank im Keller. Ich kann mich nur entsinnen, wie ich also. Das Haus da brennend und hinter mir ein Schiff, was brannte, als kleines Kind etwas ganz. Dann sind wir evakuiert und äh, ins Bergische Land. Das war der Anfang eines anderen und neuen Lebens. Das fing auch an mit gewisser Art von Diskriminierung, Ausländer, also Kölner, Kampf, Meter von, vom Bärischen Land entfernt. Aber wir wurden schon diskriminiert. Für mich war es als kleiner Junge nicht so. Ich konnte mich wehren. Und, aber es war schon, die ländliche Bevölkerung, die hatte schon, äh, das sind eben andere Menschen und die werden einfach runtergesetzt. Und aus dieser Welt haben wir uns dann dass wir anerkannt wurden, mein Bruder, meine Geschwister, die waren natürlich sehr schnell verheiratet in Köln. Und das war äh, der Anfang, dann habe ich, im, äh, achso, dann habe ich, dann haben wir in einer Baracke gewohnt. Das war aber eine Baracke von Soldaten. Ja, das, von der Truppe, und die war natürlich absolut perfekt, mit riesigem Keller, da und da alles. Und äh, das war also nicht so schlecht. Und draußen habe hab ich dann mit meinem Freund Peter Heiners, der wurde später Mr. Germany, und habe dann äh, draußen angefangen, wir waren beide Gewichtheber in Leverkusen und dann hatte ich von einem äh, Gewichtheberfreund eine Hunter, hatte mir äh, Geschenk, äh, nicht geschenkt Da habe ich ihn abgekauft. Und das war natürlich meine, meine bleibende. Die lebt jetzt bestimmt irgendwo auch noch. Weil das ist so eine Hunter ist manchmal ja nicht weg. Die Gewichtheberhandtour. Das war kein direkter olympia Hunter, aber eine schwedler Gewichtheberhand. Und äh, damit war ich dann. Vorne am Trainieren mit dem Peter Heiners und dann kommt und da war oben war die Straße und dann ging hier ein Waldweg wo wir wohnten wohnten sehr schön dreckig und dünn und dann schöne Bäume also war wie ein Park und das war auch das gehörte dem Schloss äh, äh, Wittgenstein, Grafen von Berg und äh, das Ganze. Und da waren wir eben evakuiert und da kam dieser Waldweg, so kurzer Waldweg, kommt auf einmal ein, ein roter Thunderbird, ich sage das so, um ein bisschen das größer zu machen. So, so war es so auch, der Eindruck. Ja, dann sprang ein junger, eleganter, imponierender Mann raus und sagte, mein Name ist Neumann, ich habe in Köln eine Judeschule, möchte eine Bodybuilding-Abteile und ich, äh, der, Brachtel, der P. Erich Bachtel, der brachte früher auch eine Zeitung aus, der hat sie empfohlen, hätten sie Lust, äh, von mir Trainer zu machen. Ich war Maler, morgens stehe auf und st streiste äh, die Wände oder was. Und dann als Trainer in der juni ne? Und dann habe ich das angefangen. Später, äh, ich habe dann auch gezeigt, dass ich das kann. Die hatten ein sehr großes Glück mit mir. Dann haben die ein paar mal gewechselt, der Neumann auch. Und letztlich kam einer an, der letzte sagte zu mir, kam zu mir nach Hause, sagt der Blömer, wenn sie, sie könnte das Studio ihre ihrer Abteilung kaufen, ansonsten sind sie entlassen. Wenn er das nicht gesagt hätte, so weil meine Frau gesagt habe, mal, ich kann die Judeschule mit kaufen. Also die Judeschule, äh, nicht die Judenschule die Abteilung, ja. Dann hätte ich gesagt, ja, bist du verrückt, was willst du jetzt? Du hast doch kein Geld, ne? Und dann, äh, aber der hat das gesagt, der hat gesagt, okay, du wolltest doch nicht so viel Geld, ja, war das doch ja, nicht wert, das waren mit 70 Schüler ich konnte da gar nicht von leben und dann äh, habe ich dann relativ, in ein paar Monaten habe ich die Schule auf 250 Schüler gebracht, von 70 und 72. Und da ging es uns direkt, <lacht> Für immer ging es uns gut. Da mussten wir umziehen und haben sein Geld verdient. Ich stand in ganz Köln riesige Dynano-Flakate. Willst du fitz? Das ist mir gefallen. Willst du fit sein schlank und schöner? War ich ja rasieren, Willst du fit sein schlank und schöner? raff dich auf und kommst du blömer. Oh, wo kriegst du was zu schreiben her? Vom Rasieren? Ne? Und der Spruch, der, der hing dann jahrelang in Dynano. Da war das doch nicht verboten. Da konntest du noch. Das war zwar nicht erlaubt, aber nicht verboten. Da konnte du unter die, die Tunnels von den Waden und so konntest du noch riesig. In ganz Köln hing der Spruch. Und dann stand ich irgendwann mit meiner Frau in Köln an der Theke und da sagte einer: In Köln wird keiner schöner als mit Blömer. Also ich bin vor, hast du das gehört? Hat, was du hast du das gesagt? Ich bin da rechts zu dem hin, ich immer, kann ich das äh, benutzen? Das hat sie natürlich, das war Stolz. Und dann hingen über zwei Spräche. Können geht das schöner, wie beim Blöber. Und das war meine Erfolg.